Ui, was dreht sich denn hier wieder Leckeres? Tja, ihr habt abgestimmt und so habt ihr es gewollt. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir fangen hier mal mit dem Sauerteig an. Ich habe hier 150 Gramm Roggenvollkornmehl, dazu noch 150 Gramm Wasser und hier ist mein Roggenanstellgut. Ihr könnt für dieses Rezept auch jeden anderen Sauerteig nehmen. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das einen Tag vorher angerichtet habe, also alles zusammengemischt habe, um am nächsten Tag den Teig herzustellen. Es kann ja aber auch sein, dass ihr sowieso gerade dabei seid, Sauerteig herzustellen, dann werdet ihr da Überschüsse von haben und wenn ihr jetzt zum Beispiel 200 Gramm Anstellgut einfach da habt, dann könnt ihr es auch so machen, dass ihr die verbleibenden 150 Gramm unterteilt in 75 Gramm Wasser und 75 Gramm Mehl und dann habt ihr auch eure 350 Gramm Anstellgut, die ihr für dieses Brot braucht. Also das jetzt einfach nur so als Rechenbeispiel. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt sie auch natürlich gerne in die Kommentare. So, ich mische das Ganze gut durch. Wenn ihr Vollkornmehl verwendet, so wie ich das jetzt heute auch mache, dann kann es eventuell sein, dass ihr noch ein bisschen extra Wasser hinzugeben müsst. Also die Angaben unten sind beim Sauerteig ja immer nur so eine Richtlinie. So, nächster Tag. Was haben wir hier? Uh, das sieht aber schon mal gut aus. Ich habe hier einmal Weizenmehl, Roggenmehl. Da habe ich mich wieder für das Vollkornmehl entschieden. Beim Weizenmehl, das ist glaube ich ein 405er. Dazu gebe ich schon mal das Salz. Dann habe ich hier natürlich Hefewasser. Das hat eine ganz tolle Farbe. Das habe ich mit Pflaumen hergestellt. Also variiert das. Das war vorher ein Apfelhefewasser. Danach habe ich Pflaumen hinzugegeben. Das ist das Schöne an der selbst hergestellten Hefe. Sie ist variabel. Und ich verlinke euch noch mal oben rechts, wie das funktioniert. In meine Schüssel gebe ich jetzt die Mehle mit dem Salz schon mal hinein, dann die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser, das Anstellgut püriere ich immer, das kommt dann mit in die Brote und dann noch ein bisschen Wasser. Als letzte Zutat, ihr könnt es sehen, das Anstellgut hat sich richtig toll gemacht über Nacht, ist schön aufgegangen, so wie es sein soll und das kommt jetzt dazu. Ich hatte es zwischendurch mal kurz im Kühlschrank geparkt, deswegen ist es noch mal ein bisschen eingefallen. Also macht euch da immer nicht so viel Stress, das klappt wunderbar mit diesem Brot. Super einfaches Rezept, ich kann euch das wirklich sehr ans Herz legen. Zur Not, wenn ihr es eilig habt, dann nehmt ihr 50 Gramm Anstellgut und die Zutaten, die da stehen, also 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Wasser und dann die restlichen Sachen, gebt das direkt einmal hinein und vermischt es. Dann müsst ihr die 12 Stunden nicht warten, dann dauert es aber auch noch mal länger. So, wenn der Teig geknetet ist, mache ich hier jetzt mal meinen Gärkorb bereit. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch ein Sieb nehmen und ein Küchentuch reinnehmen und das dann eben bemähen. Hier ist der fertige Teig, er klebt ein bisschen und ich möchte das gerne so machen bei meinem Roggenmischbrot, dass das so richtig schön natürlich aufplatzt, also ohne einschneiden. Deswegen sorge ich dafür, dass in die Falten genügend Mehl reinkommt. Das seht ihr jetzt auch gleich nochmal. Ja, mit ein bisschen Mehl ist der auch schon weniger klebrig und richtig schön geschmeidig. Jetzt wirke ich ihn schön rund. So, das ist jetzt die Unterseite. Die untere Seite, die ich jetzt auf der Arbeitsfläche habe, das ist das Stück, was später oben ist, weil das soll aufplatzen, hier. Deswegen schön nochmal bemehlen. Die andere Seite mache ich auch nochmal, damit mir das im Gärkörbchen gleich nicht so anklebt und dass es eine richtig schöne Form hat. Also ich kann euch dieses Brot wirklich empfehlen. Es ist super anfängerfreundlich, richtig klasse. Und wenn ihr den Sauerteig vorher zwölf Stunden habt gehen lassen, dann sieht das ungefähr nach vier, fünf Stunden so aus. Der ist schon ein bisschen drüber, also macht es ruhig weniger. Wenn ihr die Zutaten alle so zusammenmischt, ohne die zwölf Stunden vorher, dann kann das schon so sechs, acht bis zehn Stunden dauern. Ähm, das habe ich hier jetzt noch mal eben gemacht. Das ist der Teig, einfach so komplett zusammengemischt. Und dann habe ich stündlich geguckt. Ich so, Mensch, das gibt's doch nicht. Das braucht ja ewig. Aber das liegt einfach daran, dass das Sauerteiganstellgut keine Zeit vorher gehabt hat. Also da einfach Geduld haben, aber ist ja optimal wieder für Berufstätige. Und so sieht das dann aus. Richtig schön aufgeplatzt. Ich habe es noch mal kurz stehen lassen. Ab in den Backofen. Das waren 10 Minuten mit Wasser bei 250 Grad und dann noch mal mit ohne Wasser, also ohne Wasser, noch mal bei 200 Grad für 20 bis 25 Minuten. <lacht> ich zeige euch mal hier den Anschnitt. Mm, das ist ein richtig schönes, saftiges Brot. Guck mal, wenn ich den Finger reindrücke, unheimlich lecker. Ich verlinke euch zum Schluss auch nochmal die Playlist mit dem Sauerteig, wie ihr das ganz einfach selber herstellen könnt. Sogar mein Turbosauerteig innerhalb eines Tages, lasst euch da überraschen. So und ich schneide es jetzt hier nochmal an. Das ganze Brot ging locker weg. Und das Schöne ist, falls ihr nicht so viele Esser zu Hause habt, dann habt ihr hier wirklich die perfekte Möglichkeit, das an einem Stück zu essen. So, hier gibt es noch mehr für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Liebe Grüße, eure Emma.